Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch nach der Abschaltung der letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke geht die Diskussion über die Atomkraft weiter. Dabei stößt der bayerische Ministerpräsident Söder mit seinem Vorschlag, Meiler in Landesverantwortung zu betreiben, weitgehend auf Widerspruch. Während Umweltministerin Lemke den Vorstoß zurückwies, zeigten sich Politiker der FDP verwundert. Einzig in den Reihen der Union melden sich Befürworter. Wie die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU-CSU Konnemann heute im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ich finde gut, dass wir Ministerpräsidenten haben, die sich um die Energiesicherheit kümmern und Sorgen machen. Und das heißt deutlich machen, dass sie hören äh, die Hilferufe auch aus der Wirtschaft, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern. Und das heißt, wenn der Freistaat die Möglichkeiten hat und anbietet, sollte man ihm die Möglichkeiten gewähren und das Atomgesetz entsprechend ändern. Allerdings fehlt mir der Glaube an die Vernunft der Ampel. Der Expertenrat für Klimafragen legt heute seinen Bericht zur Berechnung der Treibhausgasemissionen vor. Konkret geht es um Zahlen des Umweltbundesamtes. Danach ist der Ausstoß der schädlichen Gase im vorigen Jahr hierzulande insgesamt leicht gesunken. Allerdings wurden im Verkehrs- und im Gebäudebereich mehr Treibhausgase emittiert. Das unabhängige Gremium hat sich auch mit den Beschlüssen der Regierung zur Reform des Klimaschutzgesetzes befasst. Die G7-Runde Wirtschaftsstarker Demokratien hat ihre Beratungen in Japan fortgesetzt und vor gewaltsamen Änderungen der internationalen Ordnung gewarnt. In den Gesprächen der Außenminister ging es auch um den Krieg Russlands gegen die Ukraine und Chinas Drohungen gegen Taiwan. Man werde jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo zu ändern. China will nach Aussagen von Verteidigungsminister Li die Zusammenarbeit mit Russland verstärken. Bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Putin in Moskau ging es gestern auch um eine engere strategische Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder. China weigert sich, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verurteilen und bezeichnet sich als neutral. Im Sudan halten die Kämpfe zwischen der Armee des de facto Präsidenten Al-Burhan und der Miliz seines Stellvertreters Hemeti an. Nach Angaben einer sudane sudanesischen Ärzteorganisation wurden bei den Kämpfen bislang mindestens 97 Zivilisten getötet. 365 seien verletzt worden. Bewohner der Hauptstadt Khartoum berichten am Morgen von Schüssen und Explosionen. Auch aus anderen Städten des Landes werden Gefechte gemeldet. US-Außenminister Blinken rief die Konfliktparteien am Rande des G7-Treffens zu einer sofortigen Waffenruhe auf. Der Vorsitzende der EVP im Europaparlament Weber fordert Verhandlungen zwischen der EU und Tunesien über einen Flüchtlingspakt. Der Bildzeitung sagte der CSU-Politiker, angesichts weiter steigender Flüchtlingszahlen müsse den Schlepperbanden, ähnlich wie beim Türkei-Abkommen, das Handwerk gelegt werden. Grenzschutz, Kontrollen und auch das Zurückweisen illegaler Migranten müssten endlich funktionieren. Die EVP will deswegen eine Debatte im EU-Parlament beantragen. In den östlichen Pyrenäen sind gestern mehrere Waldbrände ausgebrochen. Auf beiden Seiten der spanisch-französischen Grenze versuchen hunderte Feuerwehrkräfte die Flammen einzudämmen. Starker Wind behindert die Arbeiten, Löschflugzeuge mussten ihren Einsatz wieder abbrechen. Nach französischen Medienberichten wurden bislang rund 750 Hektar Wald zerstört. Mehr als 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Ursache der Feuer ist noch ungeklärt. Und noch die Wetteraussichten. Heute mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Im Norden am freundlichsten. 6 bis 16 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr.